Zunächst ist es wichtig, dass du eine Einstichstelle überspringst und in die nächste Einstichstelle ein einfaches Stäbchen häkelst. Nun gehst du zur übersprungenen Einstichstelle zurück. Jetzt benötigst du einen Umschlag auf deiner Nadel. Du stehst hinter dem bereits gehäkelten einfachen Stäbchen aber trotzdem von vorne in die übersprungene Einstichstelle ein und häkelst anschließend ein einfaches Stäbchen.